Hallo Lukas! Schön, wie du deine eigenen Plastikalternativen selbst gestaltet hast. Jetzt bist du ja bestens vorbereitet auf meine große Challenge. Sieben Tage plastikfrei. Schaffst du das?